Herzlich willkommen bei Hinter den Kulissen der Salzburg -E aus dem wunderschönen Lungau. Die Salzburger G. aus GreenTech Unternehmen produziert jetzt schon 100% sauberen Strom aus erneuerbarer Energie. Grund genug für uns, eine Highlight-Tour durch den wunderschönen Lungau zu machen. Und hier schauen wir uns so einige Kraftwerke an und starten hier in Hintermur. Im Kraftwerk Hintermur ist Markus mit Johann Fuchsberger, dem Betriebsleiter der Salzburger G. Kraftwerke, im Lungau verabredet. Servus, grüß dich. Hi. Servus, fertig, grüß du, Ich habe heute unseren Zusehern versprochen, dass wir eine Wanderung durch die Wasserkraftwerkslandschaft der Salzburg machen. Und ich glaube, da bist du der richtige Guide für mich heute, oder? Ja, unbedingt. Du bist auch schon beim Kraftwerk Hintermoor, das ist unser größtes Kraftwerk. Und das möchte ich dir jetzt gleich als erstes zeigen. Starten wir durch, oder? Unbedingt. highlight tour ist angesagt. Sehr gut. Ja, schon her? Wunderbar. So, das Kraftwerk Hintermoor ist ja etwas ganz Besonderes, oder? Ja, das Kraftwerk Hintermoor ist unser größtes Kraftwerk mhm. in Jünger und ist an die wesentlichen, die wichtigsten Anlagenteile im Berg eingebaut. Und wir befinden uns jetzt zum Krafthaus, das im Berg eingebaut ist, auch im Zugangsstall. und da mhm. gehen wir jetzt hin. Mhm. Das ist schon richtig kühl herinnen, ja, und es halt also richtig, ja. Ja, richtig merkt's. cool, ja. Man merkt es merkt's richtig, dass Berg wir im Berg sind. Ja. Immer draußen, bis äh. heute so schön Wetter ist. Du und äh, das Kraftwerk Hintermur ist ja nicht das einzige, was die Salzburg, ihr unternehmen im Lunga betreibt. Nein, wir haben insgesamt vier Kraftwerke. Mhm. Im Murtal noch zwei weitere, das Kraftwerk Murfallwerk mhm. und das rot Und in Zederhaus haben wir auch eines, das Kraftwerk Zederhaus. Wir haben ja von einer Highlight-Tour gesprochen. Jetzt glaube ich, sehen wir ganz was Besonderes, oder? Ja, wir sehen die Maschinenhalle, die alles im Berg integriert ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Wunderbar. Die Maschinenhalle liegt mitten im Berg. Das Wasser strömt durch die großen blauen Rohre herein und trifft hier auf das Turbinenrad. Damit wird der Generator angetrieben und sauberer Salzburger Strom erzeugt. Aber wo kommt das Wasser für das Kraftwerk eigentlich her? Markus und Johann machen sich auf den Weg zum Rotgüldensee. Der liegt rund 600 Meter oberhalb des Kraftwerks, mitten in einem schönen Wandergebiet. So, mein Auto ist jetzt ratzfatz gegangen, aber man kann ja in Wirklichkeit ja auch raufwandern. Ja, wir sind mit dem Auto mhm. gefahren, aber das ist natürlich auch ein schöner Wanderweg mhm. auf. ist. Wir sind jetzt beim Speicher rot beim Rot-Gültensee und da ist auch eine Hütte herum, die rot hütte und da man die Leute gerne rauf. Das war ja früher kein See, soweit ich weiß, oder? Da war ja nur kleine Locken da unten. Ja, es war ein ganz kleiner See und der ist das erste Mal in den 50er Jahren aufgestaut worden und dann in den 90er Jahren, Ende der 80er Jahren wieder erhöht worden. Und dann ist es Kraft der Kintermoor entstanden. Es gibt jetzt zwei Seen, den oberen und den unteren. Und dazwischen ist ja eine ganz besondere Grenze, glaube ich, oder? Ja, genau. Wir sind jetzt so beim, beim unteren rot Der ist als Speichersee ausgebaut. Und der obere rot der ist da oben, der liegt oberhalb. Und genau zwischen oberen und unteren rot äh, verläuft die Grenze vom Nationalpark Hohe Dauern. Und Moor ist auch den nationalpark Gemeinde, weil der Nationalpark reicht auch in den Lungau. Wir sprechen hier ja heute von Highlights. Du hast noch ein Highlight für mich vorbereitet. Genau, ja. Und zwar muss ja das Wasser, das was wir durch die Turbinen abarbeiten und Strom für unsere Kunden produzieren, das muss ja irgendwo vom See rausfließen. Und das ist da bei uns so situiert, dass das am anderen Ende vom Speicher ist. Dort ist das Einlaufbauwerk und dort fließt das Wasser dann durch einen Druckstollen. Und dann schräg dann ins Kraftwerk Hintermur und da war mehr vorher. Zum Einlassbauwerk am anderen Ende des Rotgültensees gibt es nur einen Weg, direkt übers Wasser. Markus und Johann machen sich mit dem Boot auf und genießen richtig das schöne Sommerwetter. Sag mal, Wie tief ist das See eigentlich wirklich? Der See ist 75 Meter tief und hat eine Seefläche bei Vollstab um die 42 Hektar. Jetzt habe ich es ja geschafft, dass ich auf 1700 Meter komme, bin im gewesen, aber was war wir jetzt eigentlich da wirklich? Ja, wir sind jetzt dann da zum Einlaufbauwerk gefahren, weil man das nur mit dem Boot erreichen kann. Und du musst dir das ja so vorstellen: das Wasser muss ja vom Speicher auch zum Kraftwerk Hintermauer kommen. Und da ist der Punkt, wo praktisch das Wasser aus dem Speicher in den Stollen fließt und runter in, zum das Kraftwerk mir, Ja. Okay, jetzt haben wir deine Stahltür, eine ganz schwere, ich hoffe, du hast einen Schlüssel mit. Selbstverständlich. <lacht> das war es jetzt gewesen. Ja, das kann passieren. Aber du wirst mir jetzt nicht wirklich weismachen, dass ich jetzt mitten im Gebirge stehe ja, und da ist ein Lift. Ja, sicher. Du musst dir das so vorstellen. Wir haben ja da dann das äh, Seeniveau, kann man sagen. Und der Einlauf äh, vom äh, Trinkwasserweg ist ja 60, 70 Meter weiter um. unter dem Wasserspiegel. Ja, genau. Und da musst du runterkommen. Mhm. Und die baulichen Gegebenheiten sind ja da beengt. Da kannst du keinen Stirn ja keinen Sturm runterbauen. Und da ist halt äh, damals das ist optimiert worden. Und wir konnten es das optimieren? Natürlich mit einem Lift. Mit ja, Lift? Ja, mit einem Lift. Dann, da steigen wir jetzt sofort. Also, das ist quasi unser nächstes Highlight. Und wie weit geht es jetzt runter? Ja, da geht es ca. 70 Meter runter und der Lift ist 70 Meter hoch. Das heißt, einer der höchsten oder tiefsten oder wie sagt man dazu ja, in Österreich, oder? Sicherlich Eine einer der ja. höchsten Lifte im Gebirge. Im Gebirge, so muss man dazu sagen. Genau. Da geht es also runter. Ich hoffe, dass wir jetzt stecken bleiben jetzt mit dem Lift. Nach dir, bitte. <lacht> Überleg überlegen wir, ob ich mitfahren soll. Ja. In, in Sicherheitsknopf gibt's ja, oder? Ein bisschen eng war schon da drinnen, muss ich sagen. Ja. Aber wir fahren auch nicht alle Tag. Ja, aber aufnehmen müssen wir auch noch. Das, halt das schaffen wir. Was haben wir da jetzt Tolles? Ja, Wir sind hier ein Einlaufvorwerk Und das ist jetzt so, dass das Wasser unterhalb, unter der Betontecken, wo wir stehen, fließt praktisch das Wasser in den Steuern mhm. Und natürlich braucht es auch Sicherheitseinrichtungen. Du brauchst da Absperrorgane, Absperreinrichtungen, dass man da den Wasserweg abschließen kann. Und ja, ja. da stehen wir jetzt davor. Dieses genannte so ein, ein, ein der Betriebs- und Reserve schützt und die zwei sichern einen sicheren Betrieb und im Bedarfsfall machen wir dann da dann den Tour und der Wasserweg ist abgesperrt. Mit wie viel Bar schießt jetzt nachher das Wasser unten ins Kraftwerk rein, ins Kraftwerk hinter Ja, im Kraftwerk unten haben wir einen Höhenunterschied von 600 Meter. also im Kraftwerk haben wir dann 60 Bar, was die Anlage da liefert. Ja, das ist das ist nicht, ja, nicht ohne das ist klar, klar nicht. Klar, nicht. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein absolutes Highlight des heutigen Tages. Ja. Zuerst am Berg aufgefahren und dann wieder 70 Meter runterfahren mit im Lift. Richtig cool, danke. Gerne. Jetzt fahren wir wieder. Ja. Klaustrophobie wartet wieder auf mich. Yeah. Also grüner geht wirklich nicht mehr für ein Green-Tech-Unternehmen wie die Salzburger. Das war eine Sonderausgabe von hinter den Kulissen der Salzburger aus dem wunderschönen Lungau. Und eins kann ich Ihnen versprechen, ich freue mich auf das nächste Mal.